Oh, das wäre ein bisschen, als ob man mir eins von meinen Sinnesorganen abschneidet, Ohr oder Nase oder äh, ja, mir einen Druck aufs Herz gibt. Denn mit diesen Sinnesorganen erfinde ich ja meine Dinge, höre diese Dinge und rieche diese Dinge. Ich habe es die ganze Nacht durchgelesen und war morgens fertig. Hat mir jemand auf Facebook geschrieben und das habe ich mehrmals gehört. Die, die eine schlimme Meinung hatten, die haben sich wahrscheinlich höflich zurückgehalten. Danke. Ich äh, übertrage immer irgendwelche Charaktere aus dem wahren Leben. Ich verändere sie vielleicht, aber meine Personen haben immer Charakterzüge, einige von Menschen, die es wirklich gibt oder gab. Ich schaue mir die Menschen an und beobachte sie und äh, dann sind sie auf einmal in einer Zeile drin oder in einer Geschichte. kann mich manchmal nicht entscheiden, schreibst du jetzt oder malst du jetzt? Und das sind schon zwei Lieblingskinder, außer meinen echten Kindern natürlich. Und ähm, mit beiden, mit dem Malen versuche ich in Farbe und Form etwas auszudrücken, was ich empfinde. Und beim Schreiben versuche ich, das meinen Gedanken, Farbe und Form zu geben und äh, also praktisch Szenen zu, auch zu malen. Also statt mit Farbe versuche ich Wörter zu finden, die jetzt dieses, äh, diese Zeile oder diese Seite äh, für den Leser betrachtbar und lesbar machen können. Er muss sich das vorstellen können, was ich schreibe. Ist jetzt ein bisschen umständlich, aber ich versuche mit Worten zu malen manchmal.